für heute zum Thema Gehäusein-Design und welche Erfahrungen ich damit im letzten Jahr gemacht habe. Ich will erst kurz zeigen, wie die Idee zustande gekommen ist. Dann will ich kurz die verschiedenen Software-Programme vorstellen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin während meinen Experimenten. Dann die, die üblichen Dateiformate vorstellen und welche Vor- und Nachteile die jeweils haben. Dann äh, kurz was zum Prototypenbau sagen, was es da für Möglichkeiten gibt oder auch nicht. Dann eigentlich auch zum Prototypenbau, wie weit es die liegt, dass du das auch schon selbst bauen. Und dann vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben. Die Idee war ja, ist eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr entstanden, beim OHSW 2011, dass wir dann abends noch im Restaurant waren und uns ein paar Gedanken gemacht haben. Und da gab es einen schönen Vortrag von Christoph, wo wir so angeguckt hatten, was man da machen könnte. Christoph hatte da zufällig ein Schweizer Taschenmesser und diese Freelunner. Batterieerweiterung von Shapeways dabei und hat dann mal angefangen ein bisschen an, an der Erweiterung rumzuschnitzen ja, und das dann mal im Endeffekt so ein bisschen aufzubauen, dass man so schon sowas gehäuse Gehäuseähnliches in der Hand hatte am Sonntag. Das sah dann am Schluss schon ziemlich nach nach Handy aus und nach Hause aus. Hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Ja, sind noch ein paar der nachschlüsseln. War, war das Feind jetzt das ganz rechts? Oder? Also mehr Sympathie würde das erzeugen, wenn das aus dem iPhone geschnitzt wäre. Ja, also später später <lacht> ja, das war dann eigentlich der Punkt, an dem ich äh, gemerkt habe, dass, also, dass ich erst mal, das erste Mal irgendwie so ein Modell von Shapeways in der Hand hatte, nämlich dieses weiße Batterieerweiterungsteil und an dem ich quasi so ein Interesse dafür entwickelt habe und gesehen habe, das geht irgendwie, da kann man was machen und habe dann nur angefangen, da, äh, mich auszuprobieren. Es gab ja schon vorher Versuche, einfach mal die Originaldaten, die es ja gab noch bei Shapeways, hochzuladen und zu so gucken, ob man das einfach drucken kann. Das hatte, glaube ich, Nikolaus auch schon ausprobiert gehabt. Das habe ich dann auch mal ausprobiert, aber das Problem war eben, dass ähm, Shapeways die, diese Wanddicke nicht, nicht drucken konnte. Also, wir haben hier in dem haben wir eine minimale Wandhöhe teilweise von 0,1 mm gehabt, Oder, ja, also 0,1 und 0,4 mm und das, ist das Feinste, was bei Shadeways wirklich geht sind 0,7 mm. Und außerdem ist bei allen 3D-Druckverfahren auch noch so eine Schichthöhe zu beachten, die bei Shadeways bei ungefähr 0,4 mm, die hat man natürlich beim Spritzbus äh, überhaupt nicht. Das war dann die Erkenntnis, dass die Modelle, die Originalmodelle irgendwie angepasst werden müssen. Da habe ich mir dann die, die STL-Dateien vom GTF-Server runtergeladen. Und ja, dann ist erstmal die Suche losgegangen, welches Programm am als besten. Nachdem ich dann ja, das größte und bekannteste freie Programm, was man unter Linux benutzen kann, ist erstmal Blender. Dazu gibt es eine große Community. Da findet man viele Tutorials und dann habe ich mal angefangen, die Dateien da zu importieren. Das war auch wirklich möglich. Blender unterstützt eine recht große Anzahl an Formaten. Äh, sieht dann so aus wie hier auf dem Bild. Allerdings ist Blender eigentlich für, für ja, Künstler gedacht. Um irgendwelche organischen Formen zu erstellen, um Animationsfilme zu machen, um Spiele zu machen. Und nicht für Konstruktionsarbeiten wie irgendwelches Gehäuse Daher ist es zum Beispiel schwierig, irgendeine Brandstärke per, per Zahl auf, auf 1 mm zum Beispiel einzustellen. Da muss man ziemlich tief sich durch die Menüs klicken, um da solche Optionen überhaupt zu, da dran zu kommen. Trotzdem habe ich dann eigentlich angefangen damit, relativ viel. Zu machen, weil alles andere auf den ersten Blick nicht so gut war. Das hat auch zwei, drei Tage gebraucht, bis man es einigermaßen bedienen konnte und bis man da ein bisschen eingearbeitet war. Aber dann ging es Dann habe ich einfach mal angefangen, die ganzen Blende ein bisschen dicker zu machen und habe dann auch äh, nach einer kurzen Zeit einfach äh, den Batteriedeckel da mal gedruckt. Und der hat richtig gut auf das Originalgehäuse gepasst und da war meine Motivation natürlich gesteigert, da irgendwie weiterzumachen, weil es dann so gut geklappt hat. Und dann habe ich mich an die anderen Teile gemacht, wie zum Beispiel das Mittelteil, was man hier sieht, die aber wesentlich komplexer sind. Ja, und bei Blender ist es eben so, dass im Endeffekt die Modelle alle als so ein Mesh, also ein Dreiecksnetz aufgebaut sind. Und wenn man da jetzt was ändern will, muss man im Endeffekt die ganzen Punkte oder Kanten oder Flächen nehmen, man muss die manuell einzeln, oder ja, man kann es auch kopieren, aber im Endeffekt muss man die einzelnen Punkte wirklich bearbeiten. Und das ist ziemlich mühsam und auch schwer, rückgängig zu machen oder irgendwie zu automatisieren. Jetzt aber schönes Video kriegen, um zu kaufen. das, das macht. Genau. Ja, dann mit dem Blender habe ich es dann aber eigentlich geschafft, so ein ganzes, dass sie eben bei Shadeways gedruckt werden konnten und ich habe die hier auch bei mir schon seit einiger Zeit im ein Einsatz, die funktionieren auch. Das weiß aber, das weiß auch nicht die günstige Frau. Hm. Ja, ist. Also, das günstig vom Preis ist ja alles klar. Aber von der Benutzung her ist es klar schnell verdreckt. Aber das ist ein schwarzes, das können wir uns später mal angucken. Das sieht richtig schick aus. Es ja, ist allerdings von der, von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht zu vergleichen mit dem Originalgehäuse und deshalb auch nicht für den massenweisen Gebrauch eigentlich. Zu benutzen. Ein anderes Tool ist FreeCAD, das kostet so also ein Zielstück, wenn ja. es ähm, schwarz oder weiß kostet zwischen 70 und 80 Euro bei Shaperace. Also das ja, ist teuer, geht aber noch, wenn es einer wirklich will, ist es eine Option. Mhm. So für so für man weiß, auf was man sich einlässt, dass es halt nicht die Qualität hat, wie es gespritzt ist, aber doch brauchbar ist, dann ist es durchaus eine Option. Ja, FreeCAD, da habe ich jetzt erst am Schluss angefangen, ein bisschen mehr das auch anzugucken. Da konnte man dann die Originaldaten von OpenMoco in den Step-Format reinladen. Und ja, es ist allerdings mit FreeCAD, ist zwar auf, auf Konstrukteure ausgelegt und ist eigentlich, die versuchen so ein bisschen das AutoCAD nachzuprogrammieren, sind aber bei weitem noch nicht darauf angelangt, dass es wirklich zu gebrauchen ist. Es ist ganz gut, um sich die Teile anzugucken, um Vergleiche zu machen, aber wirklich mit der Oberfläche das zu bedienen, ist nicht kaum möglich. Allerdings gibt es einen Python-Interface. Und da kann man dann über, über das, das Scripting kann man quasi auch so Modelle aufbauen. Und da hat Nikolaus schon ganz tolle Experimente gemacht, dass man wirklich aus dem ID-File von der Elektronik, vom PCB, die, die Daten exportieren kann und dann mit einem Python-Skript außenrum ein Gehäuse aufbauen kann. So was lässt sich dann mit FreeCAD schon realisieren. Ein anderes Tool, das in der web szene relativ verbreitet ist, ist das OpenSCAD. Das hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Das kann man nämlich so schön programmieren, wie man es gewohnt ist. Und äh, kann quasi aus verschiedenen Primitiven, also man hat eine Kugel, man hat einen Quader, äh, man hat noch einen Zylinder und daraus kann man sich dann eigentlich alle äh, anderen Formen quasi durch, durch Vereinigung oder Schnitt irgendwie zusammenbauen. Dann kann man auch verschiedene Variablen einführen. Man kann if abfragen, zum Beispiel sagen, oben Variable setzen, will ich da jetzt also an der Stelle noch haben, dann setze ich die auf true, will ich da kein noch haben. Für, für eine LED zum Beispiel, dann setze ich die auf false und so kann ich dann auch im Nachhinein noch relativ einfach sagen, die Variante will ich jetzt ohne Löcher, den nächste will ich mit. Und dann kann ich es ausdrucken. Wobei bei Blender müsste man dann halt wieder schon zwei Dateien haben, weil da ist sowas zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht möglich ist. Genau. großes Problem von OpenSCAD ist allerdings, dass es ein eigenes Format hat, das nirgends anders eigentlich unterstützt wird. Das heißt, man kann das Skript nur in dem OpenSCAD laden, man kann dann das fertige Modell als, als STL-Datei exportieren, die eigentlich überall gelesen werden kann, die allerdings nicht mehr weiterbearbeitet bearbeitet werden. Oder zumindest nicht mehr geschaltet. Nur so wie Blender, dass man halt die einzelnen Punkte irgendwie durch den Raum schiebt. Aber ansonsten lässt sich damit eigentlich relativ nett arbeiten. Man kann halt alles, die, man definiert die ganzen Abstände und so weiter, 14 Zahlen. Das heißt, wenn ich ausmesse, meine Leiterplatte ist jetzt so, so viel Millimeter breit, dann sage ich einfach, mach mir einen Kasten, der so viel Millimeter breit ist und dann ist es auch so. Und die Zahlen stehen dann in Millimeter oder ist es äh, in der Kollationszahl? Kann ich auch ja, Kommazahlen eintragen? Ja, Kommazahlen geben und äh, die Einheit ist, ist im Endeffekt einheitenlos. Das muss man dann <lacht> zum Beispiel. Also das ja, nach genau. das müsste ein Kilometer sein, dann kann man sowas Kilometer. Genau. Ja. Das musst du dann, wenn du quasi das STL mit deinem 3D-Drucker lädst, musst du auswählen, die Einheit das sind jetzt Kilometer, das sind Inch oder das sind sonst irgendwas. Ja, ein anderes Tool, das ist leider keine freie Software ist, aber. Gibt es auch Nativ für Linux, ist nur Freeware, ist das Netfab. Das kommt von so einem deutschen Hersteller. Und es ist ganz nützlich zum Betrachten, weil es relativ effizient ist im Anzeigen von, also da lädt man endlich auch wieder STL-Dateien rein, da kann man auch nicht mehr groß bearbeiten. Aber es hat zum einen die Funktion, man kann sich alles angucken und dann eine sehr nützliche Funktion ist, es hat so eine Autokorrekturfunktion. Das heißt, wenn man irgendwelche Löcher von irgendwelchen Tausendstel Millimeter drin hat, dann kann das es erkennen und kann die automatisch schließen. Nämlich die Dateien, die man äh, runterladen kann, vom GTA 4 server die sind schon alle im Endeffekt kaputt. Und auch wenn man die jetzt im FreeCAD zum Beispiel lädt und dann wieder nach STL exportiert, sind sie auch kaputt. Das funktioniert irgendwie nicht. Man kann die aber dann mit dem Programm öffnen, kann sie reparieren. Ja, das habe ich leider erst nach ja, genau. Vorher habe ich die ganzen Sachen korrigiert. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall... Äh, ganz also was du lernen, du hast du gelernt, wie man das korrigiert. So. Ja. <lacht> eine, eine andere ganz praktische Funktion ist diese, das sieht man rechts äh, am Bild, diese Slicence-Funktion. Da kann ich mein Modell quasi aufschneiden und kann mir jede einzelne Schicht angucken. Und wenn man dann überprüfen will, weil man ja nicht immer so ganz durchgucken kann, kann man sich da die einzelnen Schichten angucken und das zum Debuggen im Endeffekt auch ganz nützlich. Das war Also es gibt auch eine Version, aber dieses Netfab Studio Basic ist kostenlos. Dann gibt es noch Inkscape. Das ist ein relativ weit verbreitetes Vektorgrafikprogramm. Damit habe ich jetzt auch vor, erst vor letzte Woche das so angefangen, ein bisschen zu experimentieren, ob man da eben ein Gehäuse auch bauen kann, dann eben nicht 3D, sondern die Idee war, dass man dass eben die einzelnen Schichten ins 2D-Design und dann die aus dem, mit dem Laser-Cutter zum Beispiel ausschneidet. Und dann habe ich auch mal angefangen, so eine Front zu bauen, die man dann, dann sich irgendwie aussägen kann und vielleicht da muss man Schichtenmodell Ja, Die Dateiformate habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. STL ist äh, sehr portabel, also eigentlich jedes 3D-Programm kann die STL öffnen, wenn man es irgendwie ausprobieren will. Auch muss es in einem STL-Format vorliegen. Allerdings hat es den Nachteil, dass es eigentlich nicht mehr gedacht ist, es weiter zu editieren. Man kann es mit Blender. Immer noch rumschieben, aber es ist sehr viel manuelle Arbeit und ja, halt auch noch parametrisiert und nichts. Es sind halt einfach keine Rohdaten. Ähm, ja, es ist aber, es gibt äh, Open Source Programme, mit denen man äh, SQL-Dateien betrachten, drucken und bearbeiten kann. Man kann einfach also sagen, dass es so ein bisschen das PDF unter den 3D-Formaten ist. Dann macht man es dann mal rein, wenn man es eben weitergeben will, für Antwort zum Betrachten oder zum Ausdruck. Dann gibt es das Step-Format. Ich habe hingeschrieben, dass es halb portabel ist, das, weil ich so ein bisschen auf die Freie Software abgezielt habe. In professionellen Programmen ist das Step-Format wahrscheinlich so das Verbreiteste. Aber bei freier Software gibt es halt nicht sondern vieles es gibt das FreeCAD, mit dem kann man aber nicht wirklich was machen. Deshalb ist es so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sag ich mal. Es ist äh, editierbar, es ist, sind halt pro -Daten. das heißt, man kann wirklich jetzt, wenn man einen Step-by kriegt, kann man da Sachen löschen, die irgendwie skanieren oder äh, arbeiten, Löcher reinmachen, alles kein Problem. Bei Werkzeuge, wie gesagt, nur zu halten. Es ist ähm, ein ISO-Standard und deshalb auch im professionellen Bereich vielleicht verbreitet. Und wenn man da mal irgendwie wirklich eine Form für einen Spritzkurs, oder was er machen wollte, die müsste man jetzt wahrscheinlich damit machen. Ich denke auch, die wollen das als, Step, als Vorlage haben, so ein STL. Da fehlt dann irgendwie so Datenfunktion, die genau. so Kurven, die Kurven sind, ja. nicht aus Dreiecken angemessen. Und dann das SCAD-Format ist eben überhaupt nicht verhabel, weil man es nur mit OpenSCAD zur Zeit nutzen kann. Allerdings ist es, auch wenn es nur mit dem Tool ist, aber es ist damit sehr, sehr schön zu bearbeiten, weil man hat einfach das Skript und da kann man das beliebig verändern. Man kann es sogar mit einem Versionskontrollsystem irgendwo verteilt bearbeiten, das ist auch kein Problem. Es sind die o daten das heißt, da ist wirklich jetzt. Drin, ja, das ist jetzt eine Kurve, die kann ich dann beliebig genau, je nachdem, wie die Rechenleistung, Rechenleistung nicht verbraten wird, kann ich mir die beliebig genau aboptimieren lassen. Und es gibt eben das freie Werkzeug, um das ich mit dem ich so bearbeiten kann. Und das ist eben äh, das Prinzip der Constructive Solid Geometry. Das heißt, ich habe die Primitiven, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ich dann mh, halt irgendwie vereine oder was oder schneide gegeneinander, sodass ich dann irgendwie komplexer Form rauskriege. Aber die Primitiven werden, sind also immer noch bekannt, dass das jetzt eine Kombination aus einem Kugel und einem Quader zum Beispiel ist. Und ich kann dann ohne Probleme sagen, ich will jetzt den Quader lieber einen halben Zentimeter bei haben. Und dann, dann ist es halt so, bei einem Gegensatz zu FreeCAD und einem Step-Format, in dem werden immer nur die Umrisse gespeichert, wenn ich das dann einmal so gemacht habe. Dann kann ich nicht mehr sagen, ich will das die weiter rausschieben, sondern ich muss dann wieder die Schritte zurückgehen, an der ich die Quader erstellt habe. Ich muss ihn verschieben und dann wieder die Kugel dazu nehmen können. Das ist der Vorteil davon. Ja, und für so 2D-Modelle, die ich mit Inkscape zum Beispiel vorhin gezeigt habe, da nimmt man halt einfach SVP. Da konnte ich nur eins haben und zwar es noch QCAD oder wie das ist weiter was man da ja nimmt für CNC-Fläsmaschinen, auch Laser, ist jetzt CF-Format. Da wird immer viel gemacht mit DXF. Das kann man auch gut extrahieren zum so Beispiel. Das geht echt klasse. Ja. Das ist auch einfach bei Inkscape. Bei Inkscape kann man es sogar auch als DXF exportieren. Ja, ich finde, das brauchen wir einfach, weil der hat gute Fangfunktionen. Okay. Sehr okay. viel ist davon auch. Ja. Das ist guter, da ja. ja. aber auch Q-Kritiker spritze. Da kann die Fangfunktionen zu einem Zeichen ja. und auch nachzeichnen, kann man super kitschwissen. Gut, dann geht es weiter mit dem ja, Prototypen Bau. Da habe ich ja angefangen mit Shapeways. Das ist so ein bisschen, kann man sagen, also es ist erstmal so ein Dienstleister für Planetdruck. Die e da kann man online zeigen, seine STL-Dateien hinschicken und kann sie sich dann bestellen. Kosten halt je nachdem, je nach verbrauchten Material unterschiedliche Geld. Ähm, dann bestellt man das. Dann dauert es relativ lange, meistens so um die zwei Wochen und um 10 Euro Versand, weil es, glaube ich, aus den Niederlanden immer geschickt wird. Und dann hat man es aber. Und da sieht man so die, die ganzen nötigen Teile für so ein GTA-4-Gehäuse, die ich da gemacht habe. Ja. Wie man rechts sieht, hat, manche Leute haben es auch schon wirklich jetzt. Äh, Einsatz. Das ist, glaube das Gehäuse von Radek, da hat sich in den tschechischen Nationalparken ausgedruckt. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Leute, die das einsetzen und es ist für Einzelne durchaus brauchbar. Es ist billiger geworden. Das ist ein bisschen billiger geworden. Ja. Ja. Die ändern öfter was, die ja, experimentieren mit neuen Materialien. Es gab neulich zum Beispiel so ein gummiartiges Material, das man auch so zusammentrücken konnte. Sie haben wirklich eine relativ große Auswahl an Materialien, allerdings sind die meisten für uns nicht zu gebrauchen, weil sie zum Beispiel nicht äh, temperaturresistent genug sind und man muss das dann wegschließen würde oder weil es irgendwie die Keramik ist, äh, was ja, es nicht ist so genau drucken kann. Ja. Es gibt nur eine Handvoll äh, Materialien, die wirklich die Anforderungen, die das Gehäuse stellen, erfüllen können. Das sind Materialien, 3D-Druck, die so ab 50, 60 Grad schon weich werden. Ja. <lacht> Erst wenn ich wo er zu Hause liegt. Wir sind zu leicht bei 60. Ja. Ja. Wir hatten schon ein bisschen das Case. <lacht> ja. das, das ist ja, ja. Aber auch nicht Liquid Case, sehr Das ist ein ganz anderes Auto. ist <lacht> das ja. hat eine ganz andere Wirkung. Dann im Endeffekt ein Konkurrent von Shadeways ist das Dimaterialize ist vom Prinzip her ähnlich, mal letzter ein Modellbuch, und dann kann man es bestellen. Hat, äh, die haben ein bisschen andere Materialien im Angebot, da gibt es zum Beispiel dieses PG-12 genannte Material, von dem das Bild oben rechts ist. Das hat ein anderer äh, Mensch aus unserer Community äh, mal auch das Gehäuse ein bisschen bearbeiten und dann bei dem drucken lassen, weil das bei Checkbase bei ihm nicht geklappt hat, weil die irgendwie nicht nach Russland schicken wollten. Und er hat gesagt, und es sieht auch auf dem Bild so aus, dass es fast von der Qualität oder von der Beschaffenheit her so ist wie das gespritzte Gehäuse. Allerdings ist es relativ teuer. Ja, und auch was. Was bei denen vielleicht hervorzuheben ist, die haben ein Material, das komplett transparent ist und es auch so detailliert drucken kann, dass man eben zum Beispiel den Powerknopf vom Originalgehäuse nachbauen kann. Der ist ja ganz fein und wirklich transparent. Und der hat auch äh, den ausgedruckt und also man kann es hier unten, kann man es leicht erahnen, <lacht> dass der Knopf ist wirklich auch noch ein 3D-Drucker ausgedruckt. ist auch ziemlich teuer. Ist das transparente Material ähm, teurer? Ja. Schade. Sonst könnte man das gesamte Gehäuse machen. Ja, ich glaube, der Knopf kostet zwischen 10 und 20 Euro. Ach, oh, das so. ist ziemlich teuer. Ja, Die mögen es eigentlich gewusst haben. Ich hätte die Form für den Knopf heute irgendwo angefragt. Wenn man den Knopf machen lässt, war irgendwie 200.000 Euro so Form. Knopf selber war <lacht> okay. ja. dann Dann die, die dritte Alternative, die jetzt mit meinem Gedanken, so ein Schichtengehäuse zu bauen äh, aufgekommen ist, ist der Formulor. Das ist im Endeffekt kein 3D-Druck-Service, sondern ein Lasercutting-Service. Da lädt man eben seine 2D-Zeichnungen hoch, so wie hier von den Gehäusern. Das ist zum Beispiel so ein Slice, den ich mit Netfab gemacht habe. Die kann man da hochladen, dann gibt es eine ganze Reihe an Acrylglas oder Holz oder Pappe, Stoffe. Also die haben wirklich alles in allen möglichen verschiedenen Dicken, Farben, transparent, nicht transparent, matt, glänzend. Da gibt es eine riesige Auswahl und dann kann man sich das da rauslasern lassen. Und meine Idee war, da gibt es dieses genannte Gehäuse für den Raspberry Pi und die haben das eben auch aus so verschiedenen Schichten aus Acrylglas ausgeschnitten und dann eben am Rand für Schrauben eingemacht oder ob man nicht sowas vielleicht auch mit unserem, mit unserem Handy machen kann. Das Allerdings. Ist das schon, das schon mal gemacht. Ja, ja das, ja, ja, das Problem ist glaube ich vor allem dann die Knöpfe und so. Weil mhm. Der hat keine Knöpfe, wenn du da irgendwelche Mechaniken reinkriegst. Das ein überlegen, über ja. Da muss man sich schon überlegen, wie man die Schichten noch aufbaut. Auch ein Problem sind die Löcher, die dann, weil du musst ja der, dann die Schicht irgendwo unterbrechen Und dann hast du im Endeffekt zwei Teilen, die da auseinanderfallen. Also da muss man sich schon noch das gedacht. Die so könnten nur noch durchschneiden, ne? die können nicht. Also ja genau, du ja. hast immer nur eine Ebene. <lacht> das ist schon lesen. Ja, ich habe noch nie dort bestellt, aber ich will jetzt mal. Ich habe jetzt ja gerade ein bisschen angefangen. Es gibt ja aber auch, auch die Firmen, die das fräsen. Also vielleicht sind Frisen das aus, vielleicht besser weiter. Da ja. Ja. nur bestimmte Institutiven reinmachen. Wenn man es da ja. dann du aber noch zwei, so drei Schichten oder so. Ja. Ich glaube Schichten. Vier, vier Schichten habe ich auch gebraucht. Ein ja. paar vier Millimeter und dann wollen wir eigentlich. Ja. ja, bei meinen Experimenten bin ich dann auch mal aufs Fettplatt-Büchen gestoßen. <lacht> So ein Google Sales, das auch. Fast <lacht> das Szene von München, die haben das in einer Werkstatt, da haben sie, glaube ich, 3 3 d Drucker stehen. Der, der ist ganz neu der schafft auch relativ gute Auflösung. Der Ultimaker. Ja. Ähm, da haben wir dann auch gleich mal, ich war jetzt, bisher jetzt zweimal dort, haben wir gleich mal angefragt, da das Gehäuse oder einen Teil zumindest davon auszudrucken, das habe ich auch dabei, das kann ich später mal zeigen. Allerdings ist der Druck ein bisschen missglückt, weil die Einstellungen nicht gepasst haben. Das war dann in der Eile mal kurz reingeschmissen. Aber man sieht schon, dass die Qualität im Vergleich zu dem Teil, das wir mal auf einem relativ alten Web-Web auf der Frostsend gedruckt haben, wesentlich besser ist. Und wenn man da gescheite Einstellungen nimmt, dann macht das, glaube ich, auch schon einen ganz guten Eindruck. Ja, dann weiter zur Güte zu helfen. Wir haben hier, wenn es ja René sein, gefräst ist und tiefgezogen ist, drauf, dann ist das aus Holz gefräst von Wadeck und hier noch hier die, die ersten Experimente zu so einem Aber auch der Gedanke, um zu Schichten, kann man vielleicht auch ganz leicht und günstig selber mal irgendwie aus Pappe und Oberjug schneiden. Ja. Das ist schön. Das, das gibt es ja auch, gerade auf der Mailingliste wieder eine Diskussion, ob man nicht irgendwie eine Form zum Beispiel drucken könnte, indem man jetzt, das, ist, was ich selbst händisch gießen kann. Ich habe es mal mit, mit, mit dem, ich weiß nicht, das heißt, wenn das heißt, man das heißt, das heißt, das heißt, das ein Schienosil, wenn das, das, das Fett abdicht und durchsichtig, mhm. als ist das, ja, heißt also man versucht, aber das, also, das kriegt man eigentlich schlecht wieder raus ja, das ist nicht sind so ja, aber ich denke, da gibt es schon einiges Potenzial und einige Richtungen, die man ausprobieren kann. und Ich glaube auch, dass die, die 3D-Drucker, die günstigen, für 1.000 Euro, zwischen 1.000 und 2.000 Euro, werden auch immer besser, wenn man da ein Jahr oder zwei wartet. dann kann man damit vielleicht auch schon wirklich was produktionsnahes irgendwie ich Gestern war es bei Heise, dass irgendwie eine Messe ist und die, die sind so kommerziell 3D-Drucker für 1.500 Euro, ja, wo man dann den Kunststoff irgendwie Kassetten bekommt. Der sieht gut aus, scheint auch schon eine ganz ordentliche Qualität zu haben und sich da ist die nächste Generation von so kommerziellen Gerät da kann man auch schon länger machen. Wobei der hier von der von der Schichthöhe, von der ich glaube ich, mehr als das Doppelte schafft als der das, das ja. glaube ich sofort. Das war kommerziell noch hinterher hinten. Das, das war der einzige, der es geschafft hat, auf den 10er Mutter mit die Beschriftung noch drauf zu drucken. Die anderen haben, haben alle versagt. Ich habe einen 10 bei motor da die 10 noch unten nicht draufdrucken können. So, Wobei die Maker-Bots, die, Maker die uns ja auch in das kommerzielle Geschäft reingestiegen haben, die Metallrahmen, alles schon professionell, Material, ja. eben gescheit. Und die drucken, glaube ich, so in ähnlicher Qualität wie der Ultimaker. Mhm. Sind aber ein bisschen teurer. Aber ich weiß nicht, ich habe gehört, dass sich der, der Stahlrahmen schon auch auswirkt. Von der Qualität her, weil der die Migration besser aufhängt. Ja? Also, ich bin ja viel in solchen Schweißformen unterwegs. Und diese ganzen kleinen Teile, die wir zusammenschweißen, die werden mittlerweile fast alle mit einem Laser rausgeschnitten. Die haben alle solche Trumpflasermaschinen da. Und das kann man in Stückzahlen auch machen lassen. Also, wenn man jetzt nicht wisst, drei Stück hat, dann kann man sich das ja doch machen lassen. Also, quasi das Laser jetzt Das rauszuschneiden. Ja. Das, das ist kein Problem. Mhm. Und die Schnittkanten, die sind wirklich schon sehr, sehr gut. Ja. Es gibt auch andere Systeme, die äh, in der Lage sind, eine sehr gute Schnittqualität. Da gibt es äh, Firma Kjellberg, äh, von die haben so seit Jahrzehnten schon, waren die so Plasma-Schneideinrichtungen. Äh, Und die haben den High-Focus-Feinstahl äh, äh, jetzt entwickelt, seit ein paar Jahren. Und die sind da also auch mit so ganz äh, sauren Schnittkanten hinzubekommen. Sieht fast aus, von so dem Laser. Mhm. Aber verbreitet ist, glaube ich, schon der Laser. Mittlerweile. Ja, ja da muss man mal ein bisschen noch in die Richtung. Ich war, da, ich war da vor zwei Jahren, das war jetzt erst einmal, diesmal war ich nicht, auf der euroblech in Hannover. Mhm. Und da kann man diese Firmen sehen, die haben da gigantische Ständer aufgebaut, aus, was der Stand kostet. Es sind Millionen, was der Stand allein kostet. Wir haben da ein richtiges Restaurant auf Stützen da aufgebaut und unten stehen diese ganzen äh, Lasermaschinen und geben dann auch gerne so kleine Musterstücke mit, wo man sowas als Erinnerungsstückchen mit nach Hause nehmen kann. Das ist interessant vielleicht auch für man weil es mal jemand da, dahin kommt ich oh, muss doch nicht den du musst du musst den mal in Friedrichshafen auf der Messe mitgebrauchen. Hast du die Zeit? Ich habe nur weiter darüber gedacht. Kann sein, dass es in der Kiste ist. Ich <lacht> weiß nicht mehr. Wir waren ja auf der Plastikverarbeitung. Auf der, da gab es auch einiges. halt in andere Ich denke mal, man kann in beide Richtungen mal. Also 3D-Druck habe ich jetzt schon eigentlich das ganze das letzte Jahr mit verbracht und so das Schneiden oder Lesern da. Da Kann man, denke ich, noch tiefer reinkommen. Da geht vielleicht noch was. Letzter System, das, das war auch eine Firma, die, die, die sich nur eigentlich so auf Bleche schneiden, auch also kann, die gibt es über Also eigentlich kann, schicken wir hin und dann kommt der Woche vorbei. Aber ich weiß nicht, wie die diesen und machen, was kostet. Ja, dann sind wir ja eigentlich schon ähm, beim Ausblick bei den Ideen und Vorschlägen. Und dann, ja, das sind jetzt eigentlich so die ganzen eher professionellen Sachen aufgelistet, weil das Fazit eigentlich ist, mit den Mitteln, die man so hobbymäßig für kleines Geld irgendwo bei Internetdienstleistern Probleme so bestellen kann, die liefern einfach nicht die Qualität, die man braucht, um es im großen Stil zu verkaufen. Bei Shadeways oder ähnlichen Dienstleistern kommt sowas raus, was man durchaus jetzt unser Einer als Entwickler, oder so Täglich benutzen kann, das geht, das schützt das Handy und fühlt sich, ja, es ist halt ein bisschen rau, aber es fühlt sich eigentlich sogar ganz angenehm an und kann auch ganz schön aussehen, wenn man es in schwarz hat. Ähm, ja. Dann das Lasercutting, würde ich wie gesagt noch ein bisschen weiter recherchieren. Ja, Formenbau, da ist die Frage, ob man sowas vielleicht selber tracen kann mit einer CNC. Ich versuche es jetzt gerade, ich habe gerade schon gerade gestellt. Ja, und dann die Rap-Maps natürlich weiter verfolgen, sich weiterentwickeln oder auch kommerzielle Günstige 3 d Drucker Da kann man wahrscheinlich einiges machen. Ja, und, ja. Das war dann eigentlich so weit von mir. Okay. Also wir haben früher mal, ich habe gelacht, also so die kleine Radios für hergestellt, vor 25. 20. Anfang, Ende der 17 er Jahre war das. Also, da waren die Oberflächen durchaus auch so. Also, ich finde es nicht schlecht. Ja. Wir haben gestern gemeint, das ist die Fingerpfeile für die Damen. Achso. Also, das ja. ist nicht nur ein Tänge, sondern das ist gleich auch. Genau. Ja. Ich finde es fühlt sich gut an. Ja. ja. Ich ja. finde ja. ja. ähm, also auch sehr so. also, Das, das habe ich ich sag dann das ein ja, es so auch den und so, die ja, das, ja, das? ist du, noch ja, auch schon das ist ist